Eine weitere neue Map im aktuellen pool ist Proxima Station in der Leather Edition. Und ich glaube, die Terraner sind mit dieser Map nicht ganz so glücklich. Was sagt denn Ben dazu? Also für den Anfang gibt es auf jeden Fall die äh, Indoor äh, Natural, die man nehmen kann, wo man dann nur eine kleine Rampe zu machen muss, wie bei Wani Station zum Beispiel. Ähm, jedoch ist das weiter expandierend von der... Äh, von der also von, von den zwei Base auf 3 Base äh, das geht noch mit der relativ schnellen dritten Basis aber danach auf die vierte Basis irgendwie die Gold Base zu nehmen oder dann ganz oben links die äh, vierte Basis zu nehmen ist halt wieder schrecklich da bra braucht man relativ viel Platz äh, um sich aufzuteilen äh, obwohl die durch die Rocks schon ganz gut geschützt sind aber das größte Problem sehe ich eher darin dass es halt einfach wieder tausend Wege gibt gefühlt ähm, anzugreifen. Es gibt halt wieder einen relativ großen Airspace auf der rechten Seite. Man könnte von den Goldmineralien ähm, auf jeden Fall hochsplinken in die Main Base. Man kann die ganz normale kleine Rampe benutzen. Man kann die Backdoors hier benutzen, die jeweils zur dritten Basis und zur Natural führen. Also es, wenn man da gegen einen aggressiven Spieler spielt, würde man von allen Seiten angegriffen. Und ja, auch der Airspace hinter äh, unter der Basis also für ähm, ja, Liberator und sonstige Air units äh, ist auf jeden Fall riesig, also kann man auf jeden Fall auch was verstecken. Von daher denke ich, dass ähm, ja natürlich auch Terraner im, im Angriff natürlich sehr viel Spaß haben werden, aber allgemein wird diese Map, glaube ich, äh, ja den Spielern nicht so gefallen. Ich würde jetzt gerne noch wissen, wie du zu der Goldbasis stehst, weil mein Eindruck wäre jetzt eher gewesen, dass man ab der... Basis relativ einfach auf Gold gehen kann, da man ja als Terraner den Vorteil hat, das Gebäude runterliften zu können und erstmal safe oben bauen kann. Oder siehst du das zu problematisch von der Angriffsfläche der, Map ja, der Basenverteilung? Die Sache ist halt, dass die, die Goldbasis auf jeden Fall sehr, sehr offen ist. Also sie kann von allen Seiten angegriffen werden. Sollte man da irgendwann mal die Planetary hinbekommen, wird es wahrscheinlich relativ einfach sein, das zu defenden. Ähm, aber... Ja, das ist halt für Zerg zum Beispiel noch einfacher, weil er, denke ich mal, die Basis einfach viel schneller nehmen kann. Und da muss man halt einfach gucken, welches Matchup, welche Build-Oder und so weiter. Ist halt sehr spezifisch. Und die Meinung des Zerk-Spielers? Zur Aussage des Terraners, dass die Map von der Goldbasis her deutlich einfacher zu nehmen ist und im Allgemeinen. Ich glaube, dass, dass das eine Goldbasis ist, die wir haben in der Vergangenheit Maps mit, mit Goldbasen gesehen, wo wo Zerg sehr viel um diese Goldbasen drumherum gespielt haben. Keine Ahnung, Hedge First oder so an der an der Goldbase. das, das Problem, weil das das muss man definitiv als Problem so ankreiden, sehe ich hier eher nicht, dadurch, dass die das Debris zu dieser Goldbase gibt. Man müsste also praktisch komplett einmal den halben Weg bis zum Gegner gehen und dann wieder runter, um da zu expandieren. Und ich kann mir das vorstellen, dass das All-Ins gibt, die, die, man, die man spielen könnte, aber sobald es darum geht, geht, die zu defenden oder beziehungsweise gleichzeitig die Mainbase zu defenden, muss man immer einen riesigen Weg drumherum rennen und äh, ja, deshalb wird das wird das keinen äh, kein Einfluss auf, auf Makro-Openings des ZERGs haben. Ähm, ja, andere, andere Sachen aus der zerg sind auf jeden Fall mh, man, wenn man ein sehr aktiver Zerg-Spieler ist und sehr viel mit, äh, mit, mit Runbys oder mit oder Harris äh, spielt, ähm, äh, das da freut mich das sehr, die, die, die Backrocks und so. Da, äh, da kann man dann auch ja Leuten, die nicht drauf achten, oder selbst wenn sie drauf achten, wenn man es an mehreren Stellen macht, äh, ja, ein bisschen in die Bredouille bringen. Aber der, die Rasse, die sich am, am meisten über diese Map freuen wird, wird der Protoss sein, weil, äh, ja, äh, im, gerade im, im ZVP ist die dritte Base für den Protoss nicht angreifbar für den Zerg. Das ist eine super kleine Choke und es gibt nur einen, einen Angriffsweg in die dritte hinein. Und äh, das, das schreit als Protoss immer danach, auf, auf Carrier zu rushen gegen Zerg, wenn die, wenn die Dritte so, äh, so einfach zu haben ist. Und ja, als Protoss möchte man Carrier spielen, weil Free Wins lehnt man ja äh, ungern ab. Gut, wir haben ja vom Terraner jetzt schon gehört, dass es das eher eine Veto-Map sein wird. Trotzdem irgendwelche Builds, die der Terraner auf der Map bevorzugt spielen könnte? Ja, Veto nicht unbedingt. Also wie gesagt, man kann auch, denke ich mal, mit Mac ganz kurz sich eintutteln und so weiter. Ähm, sie sind halt, wie gesagt, sehr offen und äh, wenn man aggressiv ist, auf jeden Fall gut zu spielen. Wenn man aber defensiv steht, äh, ja nicht so. Also es wird auf jeden Fall schwierig sein, da irgendwie Comebacks zu machen, weil der aggressive Spieler auf jeden Fall den größeren Futter hat, die Def Defenders Advantage, äh ist vorhanden, aber sobald alle, äh, alle Rocks zerstört sind, ist auf jeden Fall nicht mehr da, da man halt von allen Seiten angreifbar ist und ja, ich denke mal, wenn sie gespielt wird, wird sie sehr eindeutig sein. Und ja. Und die Zerg-Build-Order, die sich hier am ehesten anbieten wird, für das haben wir jetzt ja schon gehört, dass Carrier wahrscheinlich am favorisiertesten sind, weil die dritte gut zu verteidigen ist. Mhm, als als Zerg kann man äh ja ein, gegen gegen Terran äh, sowieso äh, Link Mutter äh, Roach ist eher eher nicht, weil weil man auf dieser Map dadurch, dass es so viele Wege gibt und äh, auch auch hin und her und man abgeschnitten ist, äh, möchte man mobil sein. Also wird man gegen Terran Link, Bane Mutter spielen anstatt irgendwie Roach Ravager äh, into Infester into Brute Lords. Ich glaube auch nicht, dass es, dass es in, in, in Tournaments unbedingt äh, in, in Veto wird, gerade wenn es ins, ins Best of Five oder so geht. Aber ich glaube, das wird, das wird eine Map sein, die für, für keine Rasse, da, dadurch, dass der Protoss es äh, gegen Terran nicht so einfach hat, ähm, wird es von, von keinem die Lieblingsmap werden. Das sind doch schöne abschließende Worte für eine neue Map in Leatherpool. Dann springen wir doch direkt zur nächsten und vorletzten Map im aktuellen Video.